Willkommen reisen. wir sind Nordic Ashes. Heute spielen wir Missing. Ein Charakter, den wir uns freischalten konnten. Er hat kein Startrelikt, weil er immer mit einem mit drei Relikten, also Waffen der anderen vier Charaktere ausgestattet ist, immer zufällig. Wir gucken uns heute Alpheim an. Dem neuen Charakter. So, was haben wir? Blitzrüstung. Die Dolche und Bogen. So. Gucken, dass wir Kristall und Kisten schnell finden. Hier haben wir ein paar Kisten. Kristall kann ja naja überall sein. Hoffen, dass wir den schnell finden. Oh, da ist er. So, den hätten wir dann schon mal. Oh, so, hier haben wir auch direkt einen Hunderter. Den wir machen können. Dass sie auch schön alle in dem Bereich sind. Also, hier kämpfen wir gegen so Raum- und Pilzgeschöpfe, wie das scheint. kommt ein elitegegner ein großer baum Können wir ja mal angreifen so wieder in den bereich hier rein ein paar müssen wir noch erledigen wir jetzt weiter gucken gehen. Da ist wieder ein Baum. Hält ganz schön was aus. Oh, er hat uns eine Kiste gegeben. Erstmal den Bereich. Und dann gehen wir weiter gucken. Oh. Da ist wieder ein Sam. Hm. Da hätten wir ein Artefakt für 15. Wir haben aber noch keine 15 Gold. weil nicht, wenn man es nicht einsammelt. Hier bekommen wir eine Schatzkiste für 350. Was ist wieder ein Baum. Kann hinterher auch noch in den Bereich reinlaufen von dem Baum. Einmal upgraden. Habe ich gar nicht gesehen, dass er gerade angegriffen hat. Ah, das scheint nur ein stärkerer Gegner gewesen zu sein und gar kein Elite, oder? Oder das sind Elite. Alles einsammeln wie immer. Wir haben auch noch nicht sonderlich viele Kisten gefunden. Was ist wieder ein Baum. Müssen wir aufpassen, dass der nicht auf uns schießt. Sollten dann gleich am besten den Bogen auch ein bisschen aufwerten. Es scheint so Pilzbaumwesen zu sein. einige recht schnell. Jetzt müssen wir da erstmal wieder hoch. Oh, da ist ein Heiltrank. den versuchen wir uns erstmal zu holen. So, dann gehen wir jetzt mal ein bisschen weiter gucken wieder. Oh, hier haben wir Schuhe. Die nehmen wir uns direkt mal mit. So. Mich nicht alles täuscht, haben wir hier sogar auch andere Musik. Da scheint, oh ja, das scheint eine Elite zu sein. Oh, jetzt müssen wir ein bisschen warten. Bis wir an die Erfahrung kommen. So. Da ist wieder ein Baum. Hier haben wir eine Münze. Hier ist eine Kiste. Da finden wir noch irgendwas zum Sammeln? Oh, oh, da ist aber irgendwas. Oh, jetzt kommt der erste Boss. Okay. Vielleicht sollten wir mal den Bogen aufwerten. können wir denn hier benutzen? Anzahl der Projektile um 5. Okay. Explodieren beim Sterben in drei weitere Strahlen. Ich glaube wir nehmen lieber für den Bogen. Den ersten Kristall. Ah, das hier scheint der Elite zu sein. dann kommen wir ja direkt zu dem ersten zum ersten Laden das ist aber schlecht, dann brauchen wir erst noch ein paar Kisten vielleicht kriegen wir den ja getötet hier oder ist der das? Also wir suchen lieber erstmal ein paar Kisten Ah, wir sind voll geheilt. Okay. Oh, hier kriegen wir Gold. Das können wir gut gebrauchen. So. Einen Ring haben wir leider oh, nicht gefunden. Aber ein blaues Herz. Oh, das war knapp. Ein bisschen mehr Geld wäre, glaube ich, noch ganz gut. Oder ein Ring. Für den Ring bräuchten wir eine Kiste. Eiltrank. Das hört wohl nichts mit dem Ring. wir den Gegner jetzt einfach Also wenn man zu nah an ihm ran ist, ist das mit dem der Wurzelattacke aber auch gefährlich. Oh, wir haben irgendwas mit einem der reiche Gnöckis reich in Alfheim. Oh, hier haben wir noch ein bisschen Geld. Aha, wir haben jetzt, wenn wir alles gekauft haben, sind wir für drei Gold neu würfeln, kriegen neue Gegenstände. Das ist ja cool. Oh, Einsammelbereich, sehr gut. Oh, hm. Sonst brauchen wir doch eigentlich nichts. So dann mal runter upgraden hier. Was will er immer mit seinen Hey, ey? Kein Mensch. Ist doch scheiße. Ah, geht doch. Abklingzeit. Na. Bin schon wieder so viele Level drauf. Und ein Ring wäre jetzt schön gewesen, aber wir haben jetzt einen Einsammelbereich vergrößerten dann geht das ja ah wir können ja weiter gucken gehen genau hm. oh das Gold das ist schon mal gut haben wir den ersten Heiltrank. Die brauchen wir uns ja nicht kaufen. Die binden wir ja meistens. Gold. Ich glaube nur, wir haben noch nicht alles eingesammelt. In den Altären. Oh, da ist ein Samen. Mit dem vergrößerten Einsammelbereich funktioniert, aber leider auch nur die Erfahrungspunkte. Oh, so. so. oh. ich wissen hier jetzt los. So also jetzt kommen irgendwie Schleimmonster, wir brauchen FUN. Okay. Gut, gegen diese Schleimmonster machen wir ja mal gar keinen Schaden. Wie soll denn das jetzt gehen? Okay. Boah, dafür, dass wir auch leicht spielen. Nichts drin in den Kisten. Und manchmal kommen aus einer Richtung auf einmal super viele. Also irgendwie so gut ist der Blitzangriff nicht. Haben wir 15 Gold? Ja, haben wir. Wieso ist denn in den Kisten nichts drinne? Ja, okay. dass das auf leicht ist. Ist aber auch ärgerlich, dass er die Rüstung als Standard gemacht hat. Also als Auswahlwaffe. Jetzt haben wir zum Beispiel den durch und das Flammenbuch und Erfahrungspunkte mehr und das Flammenbuch kennen wir ja schon nur die Frage, wir müssen den ganzen Kram ja wieder finden erstmal wo ist der Kristall und alles? Aber jetzt habt ihr gesehen, es gibt jedes Mal andere Fähigkeiten, wenn man den spielt. Stock Gibt uns, glaube ich, erhöhten Schaden. Wollen wir mal gucken. Angriffsgeschwindigkeit, okay. Die Waffen passen jetzt schon besser zusammen. Aber wo ist der Kristall schon wieder? Zu finden. So, Vergrößerte Einsammelradius aber für 15. Ganz schön teuer. So, das Item schleudert die Gegner alle kurz einmal weg. Aber auch eher nutzlos. Der Level sehr langsam, oder? So, sieben Punkte. Oh, da ist eine Münze. So, dann gehen wir jetzt hier wieder auf das Feuerbuch. Ah, der Weg viel besser. Ja, mehr Bereich. Auch nicht schlecht. Dann nehmen wir mal Bereich. Weil das die das feuerbuch und die dolche passen gut zusammen nur muss man die dolche natürlich gleich auch noch upgraden so müssen wir erstmal weiter gucken hier, dass wir Kisten und alles finden. Oh, hier für 350 eine Kiste. Na, so muss das doch schon mal aussehen. Die Abklingzeit ein bisschen runter kriegen wir jetzt natürlich super. Oh, da ist ein Baum beziehungsweise da war ein Baum also mit den Fähigkeiten, also einige Fähigkeiten passen wohl nicht so gut zusammen wie andere oder wir hatten auch ich, keine Ahnung die Fähigkeiten hier passen aber besser zusammen Kiste. Kriege ich nichts drin, weil warum auch? Haben wir eigentlich den Kristall? Ne, den haben wir noch gar nicht gefunden. Super. Ja, nehmen wir Schaden. Zeit runter kriegen wir natürlich auch gut. Ja, warum auch? Alter, wie kann man so viel Pech haben? Ja, voll geil. Also, so eine Spiele mögen mich so überhaupt nicht. Sieben Level vergeudet. Das passt auch super in das Level hier mit den Feuerbällen. Wir können die Gegner verbrennen. Sind wieder Kisten. Gucken, was wir jetzt nicht kriegen. Ah, Münzen, super. Aber dass wir so ein Pech beim Neuwürfeln haben. so jetzt haben wir die kiste ja natürlich nicht mal für eine waffe die wir benutzen ja für den arsch so, dann gehen wir ah, super wir gehen gleich drauf So. Ah, fick dich doch, was soll denn der Scheiß? Ah, komm hier also mal im Ernst. Nicht einmal geht er auf Abklingzeit. Das können wir eigentlich direkt vergessen. Ist doch voll für den Arsch. Machen wir jetzt überhaupt keinen Schaden? Ja, super. Fick dich, Spiel, ganz im Ernst. Kann es ja wohl nicht sein. Wer weiß, was wir jetzt für einen Schwachsinn kriegen. Aber wie der Charakter scheiße ist, ne? Alter, das sind mit zufälligen Fähigkeiten, ne? Schön und gut, aber manche Fähigkeiten bei den normalen Charakteren brauchen ja schon nichts. Ich suche jetzt nur diesen schwachsinnigen Kristall. Der Rest mir egal. Oh, guck mal, eine dämliche Kiste, in der nur Scheiße ist. Sage ich ja. wir finden auch null Magneten. Ja, super. Also nicht nur, dass wir kaum Gold auf der Karte finden. Nö, wir bekommen auch nicht einen Ring. Die Fähigkeiten, die wir bekommen, sind auch für ein Ah, oh, das ist das scheiß Kristall. Müssen unbedingt die Karte aufwerten. Ist doch scheiße, dass eine Stunde diesen scheiß Kristall jedes Mal zu suchen. Und dann sind auch noch mehr als die Hälfte der Kisten leer. Schieß halt nur nicht auf die Kiste. Ah, wieder ein dummer baum im ernst mit der feuerfähigkeit eben hätte man ganz scheiß wald anzünden können ah, nee. 20 mal neu würfeln und kriegen trotzdem nicht einmal was dabei ein scheiß Ich hoffe, ihr habt mehr Glück beim Würfeln der Fähigkeiten. Vielleicht müsst ihr auch gar nicht würfeln. Kriegt immer das, was ihr so braucht. Ach ja, komm, Kisten sind alle leer. Also auf Eifer muss man nicht mal mehr rumlaufen hier, oder was? Ja, wieder leer. Kann ja wohl nicht wahr sein. Guck mal, dumme Bäume. gar nicht berührt. So, dann holen wir uns die Schuhe. Wir scheinen ja so langsam zu sein. kommen an den Heiltrank nicht dran ne oh doch So, wir müssen noch den 350er finden und hier dauert das bei dem dauert das richtig lange seine Erfahrungspunkte einzusammeln mal nach unten ja ein richtiges unten gibt es ja hier nicht aber da waren wir schon da ist er. Hm. mit der bogenschützen ähm, zum beispiel aber wenn man auf dem Bogen geht, direkt hochstuft auf Stufe 11, einfach in, auf der anderen Map einfach stehen bleiben. Man muss sich null bewegen bis zum Endboss. Ab und zu musst du mal links rechts wegen diesem komisch schnellen Typen, dieser Wolf Golem, der die anderen verstärkt, aber sonst muss du dich nicht bewegen wenn die fähigkeit sofort auf stufe 11 machst natürlich muss ich vorher bewegen um den das Feld zu finden aber sobald ihr den gefunden hast brauchst du nicht mehr bewegen also diese mit den blauen hüten die sind ganz schön schnell Oh. Ist nicht sein Ernst, oder was? Dreckswaffe. Na, ja, sieht doch gleich viel besser aus, ja. Müssen die halt nur in den Kreis kommen. Dann erst sterben. Wäre sehr gut. So, einsammeln hier. Ei, ei, ei. Aber dass wir hier auch keine Ringe finden. Können wir uns wahrscheinlich nur im Shop kaufen auf der Karte. Da wir uns den Charakter ja freigeschaltet haben, können wir immerhin wieder auch im Shop einkaufen. Sein Samen, wir wollen ihn haben. Nach da oben schon, an dem ich am Baum so, stirb, halt. Geht doch. Schaden. Ja, es kommt so ein alter Baum, mir egal. Holen uns jetzt erstmal einen Heiltrank. So brauchen wir bevor wir in den Laden gehen noch irgendwas. Ja, Geld wäre gut, ne? Wir haben nur 24 Münzen. Ich weiß gar nicht, können jetzt hier überhaupt Münzen drinne sein. Nämlich nicht. Ah, super, jetzt bin ich gegen den Vogel gegengelaufen. gelaufen. muss ein Heiltrank jetzt, da. Oh. Ja, da war nichts. Also ja, das Spiel, sp also es tickt ja auch nicht ganz sauber. Ich kann den Charakter jetzt noch nicht leiden. Nicht mal irgendwo gelaufen. Ja, jetzt stirb halt, ey. Oh. Es war schön, dass das jetzt hier so ein Waldding ins Kirchen ist, aber das andere Level gefällt mir besser. in den alfallen schön toll machen das zwei volle rote herzcontainer sowas damit ein sammelradius mitnehmen aha wenn wir jetzt neu würfeln ja also es ja, bringt uns ins scheiß So. Projektil. Ach so man kann eine der beiden Waffen. Oh, das Blitzbuch. Das ist super. Ja, hier, Schaden und Abklingzeit. Will mich ja wohl verscheißern. Kriegen wir hier in einer Tour. Was ist denn Scheiß. Da haben wir Glück, weißt du aber. Hier könnten wir jetzt den noch nehmen, aber absolute Scheiße ist das hier. Daher warten wir bis zum Blitzbuch. Oh, wir haben irgendeinen dämlichen Bogen. haben wir den denn her? Hm, keine Ahnung. So. Hatten wir alles eingesammelt? Ich glaube, ne? Dann brauchen wir jetzt ja nur noch leere Kisten sammeln. Blitzbuch ist noch besser wie das Feuerbuch. Jetzt gar keine Kisten mehr oder was hier. Jetzt haben wir auch viel mehr Herzen. Was macht das denn? Was stand das vorhin nicht dabei? Glaubt, das erhöht die Erfahrungspunkte, ne? Eine gratis Schatzkiste. Da haben wir baden ah, Den mächtigen Bogen. Projektil mehr. Ah, Nehmen wir Schaden. So. Jetzt haben wir genug. Einmal, Ich muss mal einmal rechts lang. Danke. XP Fossil, ja. Ja, 50% mehr Erfahrung durch die Dinger hier. Und wir haben erhöht erhöhten Radius Also der Lauf ist jetzt wesentlich besser. Also man muss echt Glück haben mit den Fähigkeiten und den Sachen, die auch brauchen auf der Karte. Oh, ein blöder Baum. Der stirbt nicht. Geht's aber los hier mit den... machen wir gerade so wenig schaden... Oh. wir brauchen mehr gold... oh da sind kisten... ein ring ich gehe kaputt... Na, endlich Also ist jetzt nicht so sinnvoll, weil wir den erhöhten Einsammeradius haben. Acht Punkte, so. Blitzbuch. Ah da. Jeder Aufprall hat eine Chance von 25% Prozent, den Boden für 5 Sekunden zu elektrisieren. Jeder beschädigte Gegner erzeugt elektrisches Feld um ihn herum, dass ja, das. das, war Was ist das hier? Drei Scherben. Wie gesperrt. So, oh, wir haben das noch nicht gekauft. So. Jetzt ist der Blitz doch super umlaufen, alles einsammeln, wenn möglich noch ein bisschen Geld für den nächsten Shop. So gehen wir mal hm, lang hier lang. So Kisten, wir brauchen jede Menge Kisten. Oben liegt eine Münze. Ah, so. Da sind Kisten, eine Münze. Waren auch schon mal mehr drin? Oh, da zum Beispiel. Hier sind welche. Da ist ein Samen. Da ist eine Münze haben wir zumindest schon mal 25 münzen für den nächsten shop das zweite ring wir bleiben hier stehen nutzen den ersten ring wenn der boss kommt und dann sammeln wir den zweiten ring ein für nach dem boss Oho, hab den Baum rechtzeitig noch gesehen. Die Blitze leben oder die Pfeile, je nachdem. So. Hä? Er war doch tot. Wie kann er da auf mich schießen? Was ein... Also, mache sie noch 10 hier. Wo ist denn der jetzt? Ach, da ist er. Oh, da, da. Oh, so, gleich kommt der Boss. Oh, da oben sind Samen. Die gönnen wir uns aber noch schnell. Ah, okay. Eine Riesenschnecke. Okay, okay, okay, okay. Ah, die macht Gift. Okay. Da ist ein Samen. Ich glaube, Wenn die nach vorne springen. Also, so schnell, wisst ihr? Oder macht die nur so Flächen? Auf jeden Fall aufpassen, dass wir nicht in das Gift laufen. Wir aber gut Platz jetzt hier, um mit dem zu kämpfen. Also, wir müssen dran denken: einen Ring haben wir schon benutzt heißt wir dürfen oh, oh. Äh, den zweiten jetzt nicht benutzen Wir müssen wir uns aufheben für nach dem shop wenn der endboss kommt kurz vorher einsammeln so gleich können wir dann auch ein bisschen aufleveln Yggdrasil-Blatt. So, nehmen wir mal mit, wa? Ein Kristall. Mehr Leben. Der Sperr taugt überhaupt nichts. Immer ein paar Münzen. Was ist das denn? Er doppelt. Verwandelt alle roten rote Herzen in blaue. Gut, ey, das ist doch bestimmt nicht so gut. Die blauen können wir nämlich dauerhaft verlieren. Aber gut, wenn wir alle verlieren, sind wir ja eh tot. Also von daher. Sie haben fünf oder mehr blaue Herzen. Iris-Kristall. Oh, das sieht ja geil aus. Nur blaue Herzen. Schaden plus ein Ja, können wir uns nicht mehr leisten. So, dann alles aufleveln hier. Nehmen wir denn ja hier einmal Projektile nehmen wir mit. Gewährt, warte, erzeugt drei Scherben jedes Mal, wenn du Schaden nimmst, zerbricht ein Splitter. Und drei Scherben zerbrochen sind, entfesselt. Eine magische Kraft, die für Zeit, Sekunden gewährt wird. Plus ein blaues Herz. Abklingzeit plus 100, Schaden plus 50, Bewegungsgeschwindigkeit plus 25. Einmal mitnehmen. So. Wir haben hier nochmal doppelt erfahrung Okay, von mir aus. Wieso haben wir denn das zweimal? Also jetzt kriegen wir hier 50% mehr Erfahrung, hier 50% mehr Erfahrung mhm. und hier 50% mehr Erfahrung. Wir müssten gleich leveln bis zum Abwinken. So, Bombe oder Blitzy. Ja, wir machen ja schon voll auf Blitze, ne? Das ist ja nur einfach, um es zu haben. Angriffsgeschwindigkeit. Da haben wir Abklingzeit. So. Hier haben wir Angriffsgeschwindigkeit. So. Was haben wir jetzt alles? Angriffsgeschwindigkeit noch mal. Weil warum auch nicht, ne? Wir nehmen mal nehmen ein bisschen den Bogen hier. Ach, geht nicht, haben keine mehr. So. Also den Kristall nehmen wir nicht für den Dolch. Was waren hier? Jeder Aufroller hat eine Chance von 25% den Boden für 5 Sekunden zu elektrisieren. Das ist bestimmt auch witzig, ne? Aber wir warten mal. Fehlt ja jetzt noch nicht. So einen Ring haben wir. Hätte mal was eingesammelt. Nö. Nee. Hm. So. Jetzt sind es sehr viel mehr Gegner. Und das obwohl wir auch leicht sind. Wir müssten jetzt hier durchs Einsammeln übelst viele Level hier erstmal aufsteigen. Ob hier ist ja da war ein Samen, genau. Also die grünen Schleimer ein bisschen mehr aus. Oh Gott, irgendwas. Jetzt fällt hier schon wieder eine rote Fläche auf dem Fußboden. Ah, bestimmt der da. Äh. Ja. Stirb, los. Ja, Jetzt stirbt doch halt. Oh, einer ist tot. Ein bisschen ärgerlich, dass hier jetzt noch... Oh, der Baum auch noch ist. Gott, ist hier voll. Müssen wir woanders hingehen. Er ja, stirbt doch. Ah, das sind die... zum Leben generieren. Die machen das Geräusch jedes Mal. Wenn wir eine Kiste zerstören und da ist ein Heiltrank drin. Aber wir brauchen ja keine, wir haben ja nur noch blaue Herzen. Noch ein Ring. hier liegt jetzt nichts rum, also... Was war das? Quatsch, ich habe nicht hingeguckt. Ich glaube, wir können ein bisschen leveln. Aber man muss sich nur ein bisschen beschweren wegen den Ringen, dann bekommt man welche. Das war jetzt voll schwachsinnig, das Geld einzusammeln. Gott ja, wir müssen mal ein bisschen was aufleveln hier. Angriffsgeschwindigkeit, warum nicht? Ich noch mal eigentlich nochmal. Und nochmal. So, die Dauer. Hm. Waffen. Oh ja, hier, warte. Sieben Durchschüsse haben wir bei neun Projektilen. Mal sehen. Erhöht den Abschusswinkel und vervielfacht die Anzahl der Pfeile um zwei. Brauchen wir das wirklich? Hier blitzt es ganz schön. So. Diese Bäume, die wollen partout nicht sterben, weil ich das Gefühl. Ah, tot. So. Immer hier und da. Hier ist eine Kiste. Warum auch immer? Mehr Schaden. Den war doch eben schon wieder. Oh ja, da ist schon wieder ein Baum. Jetzt der Baum auf einmal tot oder wie? Ob jetzt kommt der Endboss? Wir können noch ein bisschen leveln. Ja, dann nehmen wir jetzt das hier, den Blitz. Das hier einmal mehr Schaden. So. Oh, was? So. was hat denn der mit seiner wirkungswahrscheinlichkeit auch kein mensch was hier Jetzt mal einfach sterben, Was hält ihn davon. Hm. Sehr entspannt. Sagt er und starb ein Haar Noch nicht. Mit weglaufen, kommst du hier nicht weit. Bin sie haben ja mal direkt vergessen. Meist die Immun gegen Blitze. Naja nee, gut, dachte schon. Ja, jetzt stirbt doch halt. Werde die nicht jedes Mal abbauen? Also der Kampf ist sehr entspannt, man muss ja gar nichts machen. So. drei Blätter. Können jetzt in Hard spielen. Das ist alles. So, haben wir jetzt wenigstens Kraft für den neuen Charakter und Alpha im Direkt auch. Und habt ihr gesehen, ist ja sehr durcheinander, welche Fähigkeiten wir bekommen. Aber da wir jetzt dreimal die Max- also Erfahrungspunkte erhöhen konnten diesmal, war es ja super einfach. Und hier der Donner. Das Donnerbuch hat super Schaden rausgehauen. Der Bogen hat mehr gemacht als unsere Dolche. Dabei haben wir es eben gerade erst... Wort vom Endboss aufgewertet, aber okay. Dann habt ihr jetzt Alpheim gesehen und den neuen Charakter. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen mehr Glück mit euren Fähigkeitsauswahl. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann.